ID? Ja, haben Sie versucht das Gerät mal aus und wieder anzuschalten? Ja, okay. Das dachte ich mir. Moin. Moin. Was geht? Alles gut. was machst du gerade so? Mein Name ist Yannick, ich bin 19 Jahre alt und ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration im ersten Lehrjahr bei der PTW. Was ihr hier seht, ist mein Arbeitsalltag. Ich arbeite direkt vor Ort und auch im Hintergrund. Meine Arbeit ist daher sehr vielseitig. In einem Moment unterhalte ich mich mit Kunden, höre mir deren Probleme an und löse diese. Im nächsten Moment arbeite ich an einem Server und sorge für das reibungslose Arbeiten aller Computer und allen Betriebssystemen. Ich schaffe Netzwerkstrukturen wie kabelgebundene Netzwerke oder wlan -Netzwerke, tausche Festplatten aus, installiere Drucker, Weise Kunden ein oder rüste Hardware von Computern auf. One. Durch meinen Beruf können Mitarbeiter mit ihren Computern und mobilen Endgeräten heute und auch morgen noch vernetzt arbeiten. Mein Arbeitsfeld ist riesig und nur wenige sehen es. Was machst du gerade so? <lacht> ja, das Übliche.